So servus hier zu einem neuen Video. Jetzt machen wir erst einmal Audio und Videosynchronisation. Klack klack klack. Okay. So eine Minute noch, dann nehmen wir euch einmal mit, eine Runde am Slowake Ring hier bei der Zenergy Veranstaltung bei traumhaftem Wetter. Ich bin gestern hier schon eine 2.10 gefahren. Mal schauen, wie sich das jetzt ausgeht, währenddessen ich hier Kommentare abgebe. Das habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nicht, inwiefern es funktioniert, also ich euch während dem Fahren an der Stelle Tipps gebe. Aber wir werden es rausfinden. Ich habe da hier jetzt mein Handy in der Brusttasche, das den Ton aufzeichnet übers Mikro. Soweit ich das gesehen habe, muss das einigermaßen passabel sein vom Ton. Ich kann so nichts mit Fahrtbehen beurteilen. Und los geht's. Ich mache die erste Inlet immer ziemlich ruhig, um einfach das Öl ein bisschen durchzutemperieren. Auch wenn ich schon zweimal warm laufen lassen hatte, aber das Öl kriegst du nie so richtig auf Temperatur. Deswegen gehen wir es jetzt immer langsamer an. Schön die Gänge durchschalten. Es ist doch ziemlich laut. Bremse ein bisschen aufwärmen. Und äh, die Kuppe hier musst du immer mittig anfahren. Das kommt hier, hier schon heraus. Oh, die Kurve immer schön im V, machen viele verkehrt. Außen und zurückkommen nach innen. Dann kannst du hier innen bleiben. Naja, oh in der Form Überholen Überhole ich ihn mal weg. Hier erst die außen, dann nach innen rein und wieder nach außen. Hier ist Geduld gefragt. Jetzt zurück vom weißen Fleck. Eine schöne Gerade hier raus. Er fährt nicht auf Letzt verkehrt. Hoch in vierte. Lange in bleiben. Ohne am Gas. Fünfter. M Fünf, Vier. Drei. Zwei. Schön spitzneuen, tiefster Punkt, eng bleiben, oh, und Gas, dritter, und Gas, vierter, und jetzt Auf die wie kommt, Bibi, und unten, vier, drei, Runde in die 3. Und wieder eng rein und Vollgas. Vierte, Kurz knupfen. Eng bleiben. Vollgas. Und noch Vollgas. Und eng rein. Auf der Bremse. Dritter Jetzt Bremse lösen. Eng bleiben. 1, Zweiter. 3. 1, engbleiben. 1, 2, 1, 1, 1, nicht 1, 1, 1, 1, 1, Vier. Drei. Zwei. 1, 1, 1, 1, Nupfen. Ziehen. In vier. Folge. Und reißen Spitz. Rein. Und.